ein Video und zwar was ich für Alisa zum Geburtstag kaufe. Alisa hat nämlich morgen Geburtstag. Mama und ich werden gleich zusammen einkaufen. Wir haben auch schon eine Liste erstellt, aber es wird so eine kleine Challenge sein. Wir versuchen in einem Laden fünf Minuten alles zu finden, was wir Alisa kaufen wollen. So, wir sind jetzt da und wir gehen jetzt in unser ersten, ersten wir gehen jetzt einfach in den Laden. Wir sehen uns. Warte mal, wir haben das jetzt. Sehr knapp. jetzt viertel vor acht. Okay. Also wir haben jetzt viel Glück. Wollen wir das nehmen? Nee, das ist so langweilig. Guck mal hier. Happy Birthday. Aber das sieht so für Junge mäßig aus. Hier ist nochmal auch ganz süß. Happy Birthday. Alles Gute. Warte mal, nee. Ja, guck mal. Ja, das ist doch was Schönes. Geburtstag. Ist noch lange kein Grund, älter zu werden. Hm. Oh, guck mal, das ist auch ganz cool. Ach so, ein okay. Problem. Ja, aber das ist ja zu Geburt, das ist viel Glück. Nee. Oh, guck mal hier, was ist das? Oh, nee. Okay. Oh, guck mal, das ist doch ganz süß. Börse to you. Okay, das nehmen wir. Oh, so. prima, ja, ja. Eigentlich ist es zwar nicht sechs, aber gehen wir jetzt. jetzt wir Ach, an Sternband, genau. Wo hatten wir den gesehen? Hier. Guck mal, ja, hier. Nein. Hier. So eine? Hatten wir den letztens auch so eingesehen? gesehen? Ja, also. Hier ist jetzt sonst kein ich kann Alice oh, wollen wir vielleicht ihr so eine richtig süße Bürste schenken? Nein. Die. Oder? Die grüne, ja, die mag ja sowas. Das ist zwar türkis, aber... Sie mag auch türkis. Komm, nehmen wir mit. Ist das eine Haarbürste? Ja, ich auch so eine Haarbürste. Ja. Ich auch eine. Wenn du Geburtstag hast, okay? So, und jetzt, was wollten wir denn jetzt? Masken. Masken. Wo haben wir hier Masken? Keine Ahnung. Ach, guck mal hier. Oh. Ich glaube... Hier. Oh. Hier. Hier, hier. Alles da, was du willst. Was nehmen wir denn? Die hier nehmen oder die dann. Abholen ja alles machen. Oder wir nehmen das da. Aber in grün. Das ja, und dann diese normalen Masken hier. Weiß ich gar nicht. Aber guck mal, das sind auch Masken. Tuchmasken. Guck mal hier. Das sind auch noch Masken. Nehmen wir die mit? Zwei Stück? Oder nehmen wir zwei verschiedene Masken? Ah, oh, ne, die stinken richtig. Wer sagt denn sowas? Das, die hatte ich noch. Bei denen. Aber was ist das hier? Guck mal, hier ist auch noch eine Maske. Vitamin C Tuchmaske. Komm, nehmen wir mit. Und. Das war's? Was wollte wir hier noch? Und Labello, sowas irgendwie? Braucht sie sowas? Labello-mäßig? Nö. Ich? Nee. Okay, freche Freunde. In unsere Lieblingsabteilung, in die Babyabteilung. Oh, oh da ist auch schon. Ist es nur, Erdbeere, Wassermelone und Apfel. Gut, nehmen wir mit. Nee, wir nehmen kein Gläschen für Alisa mit. Guck mal, wir nehmen hier diese hier, freche Freunde. Weißt du, welche sie mag? Ja, oh, das liebe ich. Äh, schmeckt eigentlich auch nicht schlecht das mit dem Kürbis. Gurke Keine und ganz viel Grünzeug. Können wir das mal was ist, was ist denn das hier? Das sind Erbsen. Oh. Nee, Spinat. Spinat? Nee, komm, ich weiß nicht, ob ihr das gefällt. Aber das wird dir bestimmt gefallen. Guck mal, und sowas hier? So. Oh, oh, oh. Okay. Entschuldigung. Jetzt müssen wir schnell zu Rosmann, denn da brauchen wir noch... Also ab zur Kasse. Ja. Meinst du, wir schaffen das noch? Zu Rossmann. Wir müssen dahin. Nein, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Schaffen wir, ne? Im Auto. Alles hier liegen lassen. Und... Auf geht's. Ab zu Rossmann. Mein Kind, du wärst nass. Ja, und? <lacht> Na auf, mein Kind, du Ist bist Wasser. nass. Ich werde nicht zu Cleo oder sowas. Nee. Und ich bestehe nicht aus Zucker. Okay, ich auch nicht. Nicht mehr. und jetzt bei Rossmann, wir haben es geschafft. Ja, jetzt müssen wir noch schnell nach einem College-Blog gucken, das was schön und edel aussieht. Guck mal, was hältst du von sowas hier? Es ist zwar klein, aber fein. Doch. Ach so, da meinst du, das wäre besser, wenn das jetzt einfach mit Linien. Nicht. Linien, guck mal, was ist hier? Cool. Ja. Wollen wir denn das nehmen? Das sind so die Farben, die Alisa wirklich mag. So, dann haben wir ja Glück gehabt. Und dann nochmal mal ein Stück. Da. Guck mal, die sind doch vielleicht ganz cool. Oder heißt sie sowas? Ja, wollen wir denn diese hier nehmen? denn nehmen die oder gibt es hier noch was was man so mitnehmen könnte was ist hier mit was ist hier mit okay. Oh, wollen wir noch einen Tee für sie mitnehmen mhm. komm welchen welchen Tee so einen hab ein tee oder hab dich lieb, tee mhm. hier guck mal so heiße liebe Hagebutter? Nee, komm, wir sind ja nicht so spießig. Hm. Sie macht Ja, dann komm, dann nehmen wir die mit. So, Abmarsch. Auf geht's. Zur Kasse. So, wir haben das jetzt genau... Ivina, oh. wir haben noch genau eine Minute Zeit. Eine Minute. Zur Kasse. Abmarsch. Zur Kasse. Es ist genau 20 Uhr. Ivina, drück mal auf die Uhr. 20 Uhr, die, die Läden machen dicht und wir haben alles geschafft. Ja. Wir haben alles besorgt, was wir kaufen wollten, gell? Ja, aber vielleicht kaufe ich diese hier oder die andere. Gut ja, für dich. Ja. Iii, das ist alles. Voll wir müssen laufen. Hab, wir fahren jetzt nach Hause und dann zeige ich euch nochmal alles, was ich gekauft habe. Und dann wird's eingepackt. Ja. Nachher da. So Kleinigkeiten die nehmen immer sehr viel Aufwand. Ja, mach mal auf und dann probieren wir das mal gleich. Okay. Schwitze, das wird nichts. Ich weiß gar nicht, was du da ausgesucht hast. Ich gucke da jetzt nicht hin. Mal gucken, ob ich das. Äh <lacht> ich habe nichts, aber man sieht wirklich nicht Doch, ich sehe einen Apfel. Hi. Mal gucken, ob das wirklich denn noch schmeckt. Warte! Ich bin das schon. Ich habe noch nichts probiert. Okay, eins, zwei, zwei drei. ich Das ist lecker. Also im Wassermelonen schmecke ich überhaupt nicht aus. Also Erdbeer, Wassermelone und Apfel. In Apfel. Der Apfel schmeckt ich wirklich raus. Und die Erdbeer auch, aber Wassermelone gar nicht. Jawohl, es ist eine Wasser... Die besteht aus Mais, Wasser. Schmeckt lecker. Kann ich hm. nur empfehlen. Was sagst du? Eine 10 von eine 100 von 100. Wir essen wie kleine Babys. Wie lieben wir lieben sowas. Mhm. Wer mag das auch von euch? Ich habe gerne in die Kommentare, wird das auch mag. Mhm. Also wenn der kleine Hunger kommt, dann ist das genau perfekt, ne? Ich habe also immer noch Hunger. Okay. Das so, Bis gleich. Bis gleich. Oh, gleich. Maximal bitte auf Stop drücken? Du Leute, das Handy ausmachen. So, Leute, wir sind jetzt zu Hause. und Das ist alles, was wir gekauft haben. Hier habe ich die Pflege hingelegt. Dann äh, dieses Stirnband und die Haarbürste. Das ist halt für den Kopf. Dann der Happy-Birthday-Karte. Und hier ist alles Essen und zum Trinken gedacht. Also fünf freche Freunde. Und dann hier Stifte, für, äh, die sind die Textmarker. Und hier ein College-Block oder einfach nur ein Notizblock. So, und das werden wir jetzt alles verpacken. Muss ich die auch verpacken? Ja, ich helfe dir dabei. Das ist jetzt alles. Es sieht richtig viel aus. Und... Ich bin richtig zufrieden. Hier wird Alisa sofort wissen, was das ist. Also, Nein, man sieht doch gar nicht, was da verpackt ist. Zahnisa. So, also, und was ist hier passiert mit, den, ähm, ja. mit dem Geschenkpapier? Äh, unser Geschenkpapier ist leer. Ja, mit dem Gesetz, Deswegen sind wir auf Weihnachten umgewacht. Das heißt, diese Geschenke sind jetzt nicht für Sie, jetzt, sondern für Weihnachten. Also muss ich noch ein paar Monate warten. Also deswegen kriegt sie diese Happy Birthday-Pack. Sie wird bestimmt Augen machen, warum wir hier auf einmal mit Weihnachtsgeschenke angekommen sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Auf jeden Fall, tschüss Leute. Bis nächsten Video.